Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte eins zu Beginn feststellen Ihr Antrag von der AfD ist inhaltlich komplett wirr. Er lässt jede konkrete politische Forderung vollständig vermissen, und er ist gesellschaftspolitisch destruktiv und feindselig. Das muss erst einmal vorab gesagt werden. Und Es ist schon angesprochen, eine grundsätzliche Bemerkung auch noch einmal zum Verfahren. Wir erleben es jetzt zum wiederholten Male, dass wichtige gesellschaftspolitische, verfassungsrelevante Themen einen Tag vor der Beratung eingebracht werden. Ich habe noch einmal nachgeschaut Ihre Mail ist am Dienstagabend gekommen, als kein Büro mehr besetzt war. Faktisch haben wir das einen Tag vorher gehabt. Und, und, Herr Baumann, das ist, nicht nur, das ist nicht nur höchst unprofessionell, das ist auch ein Zeichen mangelnden Respekts im Parlament gegenüber. Und wer Parlamentsarbeit so dilettantisch betreibt, der darf sich auch nicht über kräftigen Gegenwind hier aus dem Parlament wundern. Von uns können Sie noch eine Menge lernen, haben Sie recht. So, nun könnte man ja denken, Sie haben lange gebraucht. Was lange währt, wird endlich gut, aber weit gefehlt. Wenn wir auf Ihr dürftiges Petitum schauen, dann erschöpft sich das alleine in der Aufforderung an die Bundesregierung, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Verbreitung gesetzeswidriger Koraninhalte zu unterbinden. Und da fragen wir uns wirklich, ist das alles, was Ihnen als Antragsteller dazu einfällt, ist das Ihre politische Alternative? Eines kann ich Ihnen jedenfalls versichern, wir tun das schon lange, meine Damen und Herren. Die deutschen Bundesregierungen gehen seit vielen Jahren konsequent gegen islamistische Organisationen und Aktivitäten in Deutschland vor. Ich kann, Ihnen, ich kann Ihnen mal empfehlen, einen Blick nur auf die Homepage des Bundesinnenministeriums, aber lesen Sie auch mal den Verfassungsschutzbericht. In der Vergangenheit hat es 21 Verbote gegeben im Bereich des Islamismus und Ausländerextremismus. Wegen Aktivitäten gegen unsere verfassungsmäßige Ordnung, zuletzt gegen die salafistische Organisation, die wahre Religion. Sie sehen also, unsere Demokratie, unser Rechtsstaat ist wehrhaft. Und das sollten Sie endlich auch mal anerkennen, meine Damen und Herren. Und das ist doch gar keine, ist doch gar keine Frage. Die Scharia gehört nicht zu unserem Rechtsstaat, weil sie mit unserer demokratischen Grundordnung nicht vereinbar ist. Ein fundamentalistischer Islam, dessen Ziel es ist, unsere Gesellschaft in Richtung eines Gottesstaates zu verändern, kann nicht Teil Deutschland sein. Da sind wir doch einer Meinung. Und Und damit sind wir beim politischen Islam. Dass es den politischen Islam gibt, ist kein Hirngespinst. Es gibt zum Beispiel die Ergebnisse einer empirischen Studie der Uni Münster mit interessanten Ergebnissen. Sie wurde durchgeführt unter türkischen Muslimen. Ich will nur drei Ergebnisse nennen. Demnach haben rund 20 Prozent der Befragten eine negative Einstellung gegenüber Juden. Und 50 Prozent sagten, dass die Befolgung der religiösen Gebote wichtiger sei als die staatlichen Gesetze. Und ein Drittel sprach sich dafür aus, dass Muslime die Rückkehr zu einer Gesellschaftsordnung wie zu Mohammeds Zeiten anstreben sollten. Natürlich, natürlich müssen uns solche Ergebnisse mit Sorge erfüllen im Blick auf das Zusammenleben und den gesellschaftlichen Frieden. Aber das ist ja nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist doch die, wenn 20 Prozent der türkischstämmigen Muslime Vorbehalte gegen Juden haben, haben es 80 Prozent nicht. Und das sind vier Fünftel und das ist doch die große Mehrheit. Und, und zwei Drittel wollen auch keine Gesellschaftsordnung wie zu Mohammed Zeiten. Und ich finde, das ist doch ermutigend, meine Damen und Herren. Und darauf sollten wir aufbauen. Und ehrlich gesagt, nur eine Bemerkung am Rande, wenn man sich die Äußerungen für eine AfD-Vertreter so anhört, äh, dann könnte man im Übrigen meinen, dass der Anteil der Antisemiten in der AfD deutlich über 20 Prozent liegt, aber das vielleicht nur am Rande. <lacht> Zurück zum Thema. Insofern ist es, stimmt es nicht, dass die Scharia untrennbar mit dem Islam verbunden ist, wie Sie behaupten. Diese Unterstellung ist böswillig, diskriminierend und sie ist auch destruktiv. Und Ihnen geht es nicht um den gesellschaftlichen Frieden bei uns im Lande. Sie wollen den Islam und seine Gläubigen insgesamt diskreditieren, und da spielen wir nicht mit. Für uns ist nämlich eine entscheidende Frage, wie gehen wir mit diesen fundamentalistischen Strömungen um, die es geht? Wie kann es gelingen, den gesellschaftlichen Frieden zu verbessern? Dieser konstruktive Ansatz muss doch handlungsleitend für uns sein als Politiker Und Da sage ich Ihnen, unser Ziel ist, dass wir die liberalen Muslime stärken, die sich zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen, die vor einem säkulären Islam stehen, die sich unserem Land verbunden fühlen und dass wir gleichzeitig den Einfluss der radikalen Kräfte unterbinden. Wir als Bundesregierung, als Koalition verfolgen diese Ziele konsequent. Zuletzt haben wir die Mittel an DITIB im Übrigen gestrichen ab dem Haushalt 2018. Wir werden das auch bei anderen Vereinen und Verbänden machen, wenn fundamentalistische Aktivitäten nachweisbar sind. Sie sehen also, wir führen diese Debatten in aller Klarheit, aber mit einem Ziel, das friedliche Miteinander zu stärken, den gegenseitigen Respekt zwischen den Religionen zu stärken. Und so machen wir Politik. Vielen Dank. Das Wort hat die Abgeordnete Dr. Frau Peter.